im Grunde auch die Samen für weitere Kriege sät, und genau dagegen müssen wir sein. Wir sind privilegiert und haben die Möglichkeit, genau diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Das ist unsere verdammte Aufgabe.